So fliegst du denn nicht? Äh, was machst du da komisch? Keine Spur mehr von dieser Höhle. Es liegt daran, dass mein Arsch zwischen diesem Schiff und dem Bauern da draußen kletzt. Der hier kletzt dann der Entscheidung. Sekunde, ich starte. Nein, ich habe verknüpft. Wir müssen du jetzt. Ah? Navigation ah, und Navigation tut genauso, bis die Systeme <lacht> wieder online sind. Ist da jemand? Lass uns raus! Wir sitzen hier fest! Die Knalltüte hat uns hier eingesperrt! Ich hab die Sexkammer gefunden. <lacht> die Türen müssten eigentlich funktionieren. Jemand hat die Bastarde von dem Staat eingesperrt. <lacht> Hol sie da raus, Kajon! Ich hab einen Grund, warum die eingesperrt sind. Was ist da drin? <lacht> Was hast du mit denen gemacht? Hast du die Crew eingesperrt? Ja, mit den Kleptschnacken. Ich hab sie alle in eine kleine Kammer gesperrt, um ihre Treue zu garantieren. Das ist Management für alle. Hä? Ich sage das nur einmal: Keine Sklaven. Eine Woche keine Sklaven. Verstanden. Weg hoch. Weil ich meine Gefängniszellen nicht mehr verwenden kann, kannst du eine davon als Schlafboje haben. Ja, geil. Ich ja mich dieser Roboter, ist er noch als ich. Guten Morgen, großer Archivar. Oh, du hast ich? der Schreckbot. Für eine Index-Einheit bist du ziemlich leise unterwegs. Ja, großer Archivar. Hier sind die Schraubrollen über ja. das Talosreich, die du haben wolltest, und der gesüßte Nadeltee. Ich fürchte, dass uns die Milch ausgegangen ist, also musste ich auf einen Schuss Griebelrods zurückgreifen. Außerdem habe ich meine Selbsterkenntnis gewonnen und es dürstet mich nach Mord. Heiliger Bimbam! Keine Sorge, großer Archivar. Griebelrotz ist recht mild. Du wirst den Unterschied kaum schmecken. Okay. Ich habe gerade mit meinem Chapter gekannt. Es alles am Brennen. Tja, lebt wohl, greift alle Jetpack und Linkshänderwappen. Es sollte wohl nicht sein. Was hat denn nach nach fünf Missionen und vor fünf Missionen noch drei Missionen. Krieg das auf die Reihe, Soldat! Zahlen zählen nicht. Nur Kriege zählen. Willst du diesen Krieg gewinnen, oder was? Na, Hauptsache, es klingt gut. Ich gebe keine zwei Scheißhaufen in einem Wakovianischen sandwich darauf, was für dich gut klingt, Soldat. schön. Eine weitere Mission. Wo geht's hin? Zur Dazaranbucht! Scheiß Scheißverfickter Hurensohn, Arschloch, Sackgesicht, Wichser! What? Okay. So. Eindeutig, zweideutig. Hast du mal meine Spielautomaten ausprobiert? Vielleicht hast du ja Glück. Ich brauche eine Dusche. Ach, ach so. hab gewonnen. Na, was? hab eine blaue Waffe bekommen. Okay. Direkt weggeschmissen. Während du weg warst, hat Troy ein Propagandavideo für unsere Anhänger gemacht. galaxis Premiere! Sie ist ja du bist ein Star. lassen YouTube. <lacht> ich habe unsere Landekapsel mit einer Schnellreiseeinheit ausgestattet. Sie wird sich mit dem Planetennetzwerk verbinden, dann kannst du wieder raufkommen. Natürlich da wird's. Wieder bequem, noch super leicht, noch sicherer. Reingelegt. Kein Aber gibt es nicht. Das war nur eine Aufzählung. Und jetzt hör auf meine Beine anzugaffen. Ja, ich krieg das. Oh, du Kampf ist ja. Wieder Post. Ich hab keinen Mund, aber ich muss. Granaten sind wie Streams. Praktisch unbrauchbar ohne im Nehmt das ihr weg! Ha! Was? Kammerjäger, was hast du hier drin zu suchen? Der Kammer ich erwähnte verlorenes Zeug auf Mount Schula. Der Typ ist blind. Echt jetzt. Ich habe diese Anfrage vor sieben Jahren gestellt. Damals hatte ich noch ein respektables Geschäft, nicht diesen Müllhaufen, den du jetzt siehst. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich will diesen armen Kriegsopfern helfen, aber hey, uns gehen die Medikamente aus. Wir brauchen Hexapriazin, Skatöl, Melody Nax und Hemopax. Finde das Zeug für mich, ja? 40, 40 Watt ja, von dem Zeug oder okay. das irgendwann auf Karte. Man bleibt immer hier. Schießt sie ab, ein wenig. Mal da oben. Mist -Kerl ist ein Schwarzmarkthändler. Ich wette meinen Arsch darauf, dass er die Medikamente geklaut hat. Und er ist ein Weichei. Bedroh ihn einfach, dann gibt er sie raus. Ich habe hier Medikamente und die verkaufe ich gern für einen fairen Preis. Ich muss meine Familie ernähren, verstehst du? Bitte schieß nicht. Es gab hier schon genug Blutvergießen. Gib mir einfach die Kohle und der Deal ist geborgt. Ja, ja, rührselige Geschichten. Ich habe zum Beispiel Patienten, die Milch brauchen und ich brauche Medikamente. Jetzt bedrohe ihn einfach und gut ist. Kein Schimmer, wie es hier unten zugeht. Die Leute haben tagelang nicht zu bauen. Ein 1000 Geld geben, bist du irre? Gib mir die Medikamente oder verabschiede dich von deinen Kniescheiben. Whoa, whoa. Okay, nimm sie. Sie gehören dir. Tu mir nur nicht weh. Trotzdem die Kniescheiben. Kann gar nicht auf dich schießen. Ich habe aber nicht gesagt, du sollst schießen. Nimm dir die Kniescheiben weg. Ich bin drin! Onward, glorious your steel. Verdammt. Nein! Ah. Ah, oh mein Gott! Oh, das ist ein, ein ganz dickes Biß. Okay. Ah, du bist George. Nein. Oh, ah. oh Gott. Oh. Oh Gott! Oh! die sperren mich immer in der Ecke ein. Ah. ah! Jetzt bin ich auch tot. Hey! Das war das Umfeld. Die haben mich die ganze Zeit in der Ecke eingeschweißt in 15 Sekunden. Was soll ich denn sagen? Ich war in deinem Geschütz und habe nichts gemacht. <lacht> ja, ich und Ich sozial in diesem Spiel, äh, Alter, was ist das für ein Gerät? Was denn? Ja, für den ich gerade aufgehoben habe. muss <lacht> du denn schon wieder? Das sieht voll nach Apokalypse aus, ey. Also, wo bist du? Bin wir da hier draußen. Ja. Hier. Also ja, okay, was hast du denn da? Die nee, Waffe die gerade da am Boden. Na oh, ja, und das Zeug. Sieht aus, als bräuchten wir immer noch Hämoglobin. Hämoglobin beim Arzttermin. Ist übrigens der Titelsong auf meinem Mixtape. Du wolltest doch eins haben, oder? Nein. Immer noch nicht. Okay, Scheiß drauf. Ich spende selbst was. Schnappt dir das Hämopack und hilft mir mal. Ich glaube, da kommt er mir nicht vorbei. <lacht> Der Weg stört den Spielfluss. So. Ja, okay. Das genügt. Oh, Scheiße. Du hast den Arm abgehakt? Das im den noch nach, war ein Versehen. Den gesaugt okay. habe, den angegriffen. Dachte, Nahkampf. Wenigstens ist dadurch mein Ansehen gestiegen. Ebenso, Mount Schula kann endlich was gegen Krankheiten und Verletzungen tun. Das ist übrigens die letzte Chance, an das nächste Team zu kommen. Nicht? Schade. nicht weiter nach oben. Was? Wer der Kopf hat. aufregende Gefühl der Jagd. Ja, ich bin das erregt, dran, ich mag nur ein Zum teufel für einer. Ah! Norman Nates, ah. Ah, oh Gott! Ich bin runtergefallen! Oh, oh. bist du jetzt hier? gestorben. Ich bin erst da runtergefallen. Dann habe ich den fahrstuhl gerufen, der runterkommen der hat mich zerquetscht. What?